Hat man zwei Tabellen in Microsoft Excel, die sich ziemlich ähnlich sind und man möchte die genauen Unterschiede farblich herausfinden, so geht das mit der bedingten Formatierung. Ich habe dazu ein Beispiel vorbereitet und zwar habe ich die entsprechenden Mitgliedsnummern oder Mitglieder und den Mitgliedsbeitrag, ob dieser bezahlt worden ist oder nicht und zwar für das Jahr 2021 so und auch das für das jahr 2020 wie hier zu sehen wurden alle mitgliedsbeiträge bezahlt für das vergangene jahr und für das aktuelle jahr sind zwei mitgliedsbeiträge noch nicht bezahlt worden um diese nun automatisiert und farblich hervorzuheben gibt es nun die möglichkeit der bedingten formatierung dazu wähle ich im ersten schritt für das aktuelle jahr das zu vergleichende hier oben in A1 die gesamte Auswahl Selektion durch. Anschließend wähle ich im Startmenü unter Formatvorlagen bedingte Formatierung selektiere neue Regel und erhalte nun ein weiteres Fenster. Darin kann ich nun die Auswahl Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden und wähle nun für diesen Bereich die entsprechende Formel aus, indem ich auf dieses kleine Symbol hier drücke. Anschließend wähle ich nun die entsprechende Excel-Zelle aus, und zwar diese ist A1 und muss noch berücksichtigen, dass es sich dabei um einen relativen Bezug handelt. Aus diesem Grund führe ich nur die Auswahl auf A1 ohne diese Dollarzeichen durch. Anschließend gebe ich noch einen Vergleichswert, somit ist nicht gleich und wähle dann im vergangenen Jahr die entsprechende Zelle aus und zwar auch A1 und verwende auch dort einen relativen Bezug. Nun habe ich die Formel erstellt und kann nun bestimmen, wie ich die unterschiede farblich darstellen möchte in meinem fall wähle ich die farbe orange aus und bestätige mit ok anschließend nach bestätigung sehen wir dass microsoft excel die unterschiede automatisch farblich erkennt und uns anzeigt wie ihr seht könnt ihr mit dieser methode